Kommt es mir nur so vor oder wirkt sie genervt, gelangweilt oder auch unzufrieden? Ja, du machst mich ja ganz traurig. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte euch Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr selbst wieder welche stellen. Geh TV Marmeladenoma, triffst du eigentlich Fans Fans auf der Straße? Liebe Grüße, ja, sehr. Ja, ich, ich treffe Fans, jetzt auf der Straße. Seit neuestem, äh, seit wir in, es war vorher schon ab und zu, aber seit wir da im, im Fernsehen waren, sind es viele. Delron, du hast wirklich eine schöne Stimme. Du solltest Synchronsprecherin werden. Ich danke dir. Aber ich glaube, dass sie im Moment nicht ganz so schön ist. Ich war nämlich, hatte Krippe und mache dann noch ein bisschen mit rum. Aber das wäre gar nicht schlecht, Synchronsprecherin mit 85. Vielleicht findet mich jemand. MK Master, hallo Marmeladenoma, oma ein Smiley, ich habe eine Frage an dich und ein lachendes Smiley. Diese lautet. Gibt es etwas, das du aus der alten Zeit vermisst? Ein lila Herz, PS, du bist cool und noch ein Smiley aus der alten Zeit. Du meinst es wohl nicht Menschen, denn da vermisse ich furchtbar viele. Aber ich vermisse aus der alten Zeit die Höflichkeit, die Achtung vom Alter. Ich meine, du gehörst wahrscheinlich nicht dazu, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die keine Achtung vom Alter mehr haben. Und die auch nicht höflich sind und hilfsbereit, das vermisse ich sehr. Aber ich meine nicht dich und ich meine nicht meine lieben Fans, aber ich erlebe das jetzt halt sehr oft. Bricking Studio 55, magst du Bratwurst? Nein, das mag ich nicht, ich bin Vegetarier. Judith Lucia, hast du Janik eigentlich früher auch Märchen vorgelesen? Massenhaft. Ich habe Janik viel, viel vorgelesen. Wir haben viel Spiele gemacht. Er war sehr oft bei mir, weil seine Eltern lange, lange an einem alten Bauernhäuschen gebaut haben. Mr. Hook, kannst du bitte, wenn du möchtest, ein Video zusammen mit Julian Bam machen? Also Bam oder Bam, Janik? Julian Bam. Julian Bam wäre schön. Küsschen, drei schöne Herzen und ein Smiley. Würde ich sehr gerne machen, wenn er auf mich zukommt. Den mag ich nämlich sehr. Großes X, kleines X, großes X, kleines X. Oder nochmal das Gleiche. Kommt es mir nur so vor oder wirkt sich genervt, gelangweilt oder auch unzufrieden? Ja, du machst mich ja ganz traurig. Wirklich so. Nee. Ich bin weder genervt noch gelangweilt, das Wort kenne ich gar nicht. Und unzufrieden bin ich auch nie. Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen müde. Das Wetter macht mich ganz, ganz argwertig. Und ich war auch ziemlich krank. Nein, ich bin ein glücklicher Mensch und ich lebe gerne. Und all die drei Dinge da, die kannst du streichen. Liebe Marmeladenoma, es geht ja nicht nach mir, aber diese gruselige Puppe im rechten Bildrand lässt mir ein Schauer über den Rücken laufen und ein trauriges Smiley, ein entsetztes Smiley. Ja, ich glaube entsetzt. Maximilian Fleckenstein, sieben Geschwister. Ich bin schon mit zwei überfordert. <lacht> Nein, das war schön. Der eine hat dem anderen geholfen, die Großen den Kleinen. Ach, sie haben gelernt mit uns. Ach, ich habe wunderbare Geschwister gehabt. Ich vermisse sie sehr, sehr. Sind alle leider nicht alt geworden durch den Krieg. Levin Rössler, hast du ein großes Haus? Leider nicht. Ich könnte es gebrauchen mit den vielen, äh, der großen Familie und den vielen Freunden und so weiter. Ich habe nur eine kleine Dreizimmerwohnung im dritten Stock, aber... Traum ist in der kleinsten Hütte. Ich habe viel Besuch und die Kinder hatten viel Freunde immer hier. Es geht alles. Pfaff Kalinho Herdel, liebe Marmeladenoma, was war dein lustigster, fröhlichster Moment in deinem langen Leben? Oh mein Gott. <lacht> was soll ich da jetzt dazu sagen? Mein lustigster, fröhlichster Moment war wahrscheinlich in der Kindheit, wenn die Brüder da ihren Quatsch gemacht haben. Aber so einzeln kann ich das nicht mehr sagen. Das ist lange, lange her. Lange her. Zuckerbubi, ich habe mir deine Tasse gekauft und aus der, oh, aus der schmeckt der Kakao noch besser als vorher. Das freut mich aber sehr. Und ähm, ihr sagt immer, ich sage so komisch Kakao. Wie sagt ihr denn? ist später so geschrieben. KKO. Seit Kindheit sage ich das so. Vielleicht kann mir eine Antwort geben. Freut mich sehr. Walden Janik nicht einfach deine Oma mit einem Glückskeks abwerfen. Das macht man nicht. <lacht> Daumen hoch und ein Smiley. Nein, der hat ja nicht mich getroffen. Er hat mir einen zugeworfen. Kannst du mal einen Glückskeks öffnen? Oh, <lacht> wie soll ich ein.. der Janik dürft meine Glückskeks! mittel blali verbreitet es und ein herz ich danke dir andreas Hals, Top. wie herr newstime bereits sagte du bist ein so netter mensch der trotz einer so großen community auf alle briefe und kommentare eingeht daumen hoch und ein smiley ja das mache ich auch sehr gerne und irgendwie ist das für mich eine eine große Sache geworden mit diesen Fanbriefen und gibt mir auch viel zurück. Ihr müsst ein bisschen länger warten, aber ihr bekommt alle Antwort. Movi, du bereitest jedem Freude mit deinen Videos. Ach, ich danke dir. Wir, aber sag bitte wir. Janik ist ja mein, mein Partner. Go, go, do. Ich musste doch ein bisschen lachen. Jan, Nick, ist ein Fernsehen aufgeregter als du? So wirkt es jedenfalls. Du bist eine coole Oma. Naja, er ist ja noch sehr jung und ich habe viel, viel erlebt in meinem Leben. Mich kann so schnell nichts mehr aufregen. Der Partybus. Wie viel Zoll hat der Rollator? Aha. Keine Ahnung, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein treuer Freund. Ohne ihn wäre ich ans Haus gefesselt. Wunsch, Schlagzeile, Techniksklave, Janik lebt von Wasser und Melone. Ja, der arme, arme Janik. <lacht> Dabei jammert der dauernd. Er wollte das ja so. Jammert dauernd, dass ich ihn mäste. <lacht> Was ich dem alles hinstelle und feine Sachen gebe. Ne, ne, hab keine Angst um ihn. Er ist so dünn, weil er eben so veranlagt ist. Sein Papa in dem Alter war noch dünner. Und heute muss er Acht geben auf seine Linie. Das war's schon für heute. Und wie gesagt, ihr könnt immer Kommentare einbringen. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr auch dran, ein bisschen schwierig. Wenn ihr wichtige Fragen habt oder unbedingt mit mir sprechen wollt, schreibt mir einen Fanbrief. Den beantworte ich immer jeden. Nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jan.